Hallo, ich bin Alexander Fitz und ich möchte das Projekt vom Bundesgymnasium mit Daumen vorstellen. Wir ist der denkt, man Bushaltestellen mit Licht durchstarten, so sieht der Busfahrer ist, der wäre nicht. Der Mann auf ist schon passiert, dass einfach der Bus vorbeigefahren ist, obwohl der Werk stand nicht. Das möchte man in diesem Projekt verhindern. <lacht>